Meine Damen und Herren, wir kommen zum Punkt 2. Nachfall einer Schriftführerin. Der Vorschlag liegt Ihnen seitens der Fraktion BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN vor. Frau Kollegin Müller wird vorgeschlagen. Ich darf Sie bitten, abzustimmen. Mit offener Abstimmung Wer diesen Vorschlag unterstützt, bitte um das Handzeichen. Dankeschön. Wer ist dagegen? Stimmenthaltungen? Damit einstimmig so beschlossen. Ich gratuliere Frau Kollegin Müller für die Wahl, zu dieser Wahl. Sie dürfen dann demnächst hier an exponierter Stellung Platz nehmen. <lacht> dann habe ich Nachwahl Punkt 3, Nachwahl eines Steffel-Mitglieds im Hauptausschuss. Ja. Hier gibt es den Vorschlag den Herrn Abg. Tobias Eckert zu wählen. Gibt es weitere Vorschläge? – Das ist nicht der Fall. Wer dem zustimmen kann, kann bitte um das Handzeichen. – Danke schön. Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich der Stimme? – Damit ist das so beschlossen. Und Herr Eckert ist in den Hauptausschuss gewählt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir haben des Weiteren einen Nachwahl eines Mitglieds für den Theaterbeirat beim Staatstheater in Kassel. Es gibt einen Wahlvorschlag der Fraktion der SPD. Der Kollege Dr. Spies wird jetzt Oberbürgermeister in Marburg. Oder ist es schon? Ja, er, ist vereidigt. er ist vereidigt. Wir nehmen das einmal ganz genau. Er wird es werden. Aber wir können schon den Nachfolger für den Theaterbeirat wählen. – Danke schön, Herr Rudolph. Wenn Sie das sagen, stimmt das immer. <lacht> – Ja, nur was die SPD betrifft. – Dann frage ich Sie, wer den Vorschlag der SPD-Fraktion, der da lautet, Wolfgang Decker, gibt keine weiteren Vorschläge. Endlich Fußball – Endlich hätte der Fußball-Einzug im Saatseater Kassel Wolfgang, eine gute Sache. Wer dem Vorschlag zustimmen kann, bitte ich das Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen, Stimmen Enthaltungen einstimmig gewählt? Lieber Wolfgang, ich gehe davon aus du nimmst das an. Und der Herr Kollege Decker, dem ich herzlich und wünsche ihm viel Spaß dabei. Das ist mit Sicherheit auch eine Sache, die manchmal Spaß macht. Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 19 die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2016. Haushaltsgesetz 2016. <lacht> bitte meine Damen und Herren, ich bitte um Aufmerksamkeit. Gesundheit. <lacht> ah, gleich Premiere hier oben. Ach, ja, schon, wunderbar. Dann, das ist der Kollege Decker als Berichterstatter. kommen wir dazu. Einzelplan 02, Hessischer Ministerpräsident, Drucksache 19 2662 zu Drucksache 19-2307. Das ist der Top 19. Wir hören zunächst die Berichterstattung. Das Wort hat der Abg. Decker, Vorsitz des Haushaltsausschusses. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf Ihnen Berichterstatten aus dem Haushaltsausschuss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 Und zweitens der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum zu den Einzelplänen folgende Beschlüsse zu fassen die einzelnen Beschlussfassungen zu den Einzelplänen nehmen Sie bitte der Drucksache 2662 vielen Dank Herr Abgeordneter ganz herzlichen Dank